Bei Going Easy und bei Going Easy auf meinem Kanal geht es darum, so eine Kopplung herzustellen zwischen, wie kann ich EFT-Klopfakkupressur einsetzen, wenn ich mit trauma folgestörungen zu tun habe und damit meine ich in erster Linie die Folgen narzisstischen Missbrauchs. Und ich denke, das ist mit auch ein Grund, warum man äh, zu Angst- und Panikstörung neigt, warum man Depris hat. Ja, über die Folgen seelischen, äh, psychischen, <lacht> Entschuldigung, <lacht> ist mir glatt im Hals stecken geblieben, emotionalen Missbrauchs und äh, narzisstischen Missbrauchs, über die kann man gar nicht oft genug sprechen, denn offenbar ist das noch ein ziemlich, ja, unbekanntes Feld. Also mir hat man das in meiner ersten Therapie nicht gesagt, dass das bei mir wohl mit ein Grund ist, warum es mir so geht, wie es mir geht. Es hat pah, einige Jahre gedauert, wenn nicht sogar Jahrzehnte. Jo, aber fast ein Jahrzehnt ähm, benutze ich EFT, ich habe auch eine Ausbildung und begeisterte Selbstanwenderin schon viele Jahre, viel Erfahrung. Ja, mit narzisstischem Missbrauch habe ich auch viel Erfahrung durch Partnerschaften und äh, ja, auch in meiner Herkunftsfamilie gab es auch so... Tendenzen Richtung Cluster, B, Borderline und das überschneidet sich ja eh alles, mal mehr, mal weniger, ist sicher auch ein Spektrum, also nach allem, was ich so gelernt habe über Kinder von Narzissten, Borderlinern oder egozentrischen Eltern, gibt es auch viele Bücher, ich stelle da auch gerne mal was vor, finde ich wirklich, dass ähm, a zum einen überlappen sich viele Sachen und b ist es echt ein Spektrum, das heißt, äh, es kann halt von ganz leicht bis volle Kanne absolut Oberscheiße Scheiße. Missbrauch sein und naja, also mit oberkanne super Missbrauch meine ich halt ja was voll verrückte Eltern zum Beispiel also zu denen zähle ich jetzt irgendwie meine Eltern nicht, aber ähm, die Mutter hat so Tendenzen, darüber spreche ich ja auch in anderen Videos. Ja und äh, schon starke Ausschläge gab es auch in den allermeisten meiner Partnerschaften. damit will ich jetzt nicht sagen oh böse böse die anderen natürlich haben sie sich auch teilweise wie Arschlöcher verhalten und ich auch und so kommen dann die ganzen traumatisierten Kinder zusammen und versuchen eine Beziehung zu führen. Ja, und warum das alles so war und so drunter und drüber lief, Gott sei Dank habe ich das auch noch in diesem Leben erfahren. Und äh, da ich mich dann entschieden habe, ich bleibe da erstmal Single, da gibt es einiges noch aufzuräumen. Ja, und deswegen habe ich viel Zeit jetzt auch für so einen Channel und teile meine ganzen Ansichten und mein Wissen über ja, Cluster B, EFT, ähm, Borderline-Mütter und narzisstische Mütter und dysfunktionale Familien und Angst- und Panikstörungen klopfen. Ja, super. Das ist doch eine schöne bunte Tüte. Wahrscheinlich habe ich irgendwas vergessen, aber ich wollte eigentlich jetzt ein kurzes Video machen, nämlich ein Anschlussvideo zu meinem letzten sehr langen EFT-Agoraphobie Teil 1. Äh, blende ich auch hier oben ein und jetzt in diesem Video möchte ich darüber sprechen, wie man im Verborgenen klopft. Denn wenn man unterwegs ist, meistens traut man sich vielleicht nicht, weil äh, die Leute gucken und man fühlt sich sowieso schon vielleicht, natürlich, sehr wahrscheinlich komisch. Also es gibt noch eine Möglichkeit, nicht für alle sichtbar, die Gesichtspunkte und unteren Arm und auf dem Kopf, sondern heimlich klopfen. Und dazu habe ich einfach mal meine Hände gefilmt. Ich meine, eines schönen Tages bin ich auch ganz vor der Kamera. Bis dahin brauche ich aber noch viele Bo Abonnenten und dann, wie sagt man, monetarisiere ich meinen Channel und kann davon leben und muss dann auf der Arbeit nicht so komische Fragen beantworten wie, was machst du denn da? Genau, solange gibt es nur meine Stimme oder eben mal Hände. Und an meinen Händen zeige ich euch, wo die Fingerpunkte liegen. Und die kann man nämlich im Verborgenen klopfen. Ich habe bislang EFT-Setups und Skripte vorgestellt, die äh, nicht die Fingerpunkte thematisieren. Da habe ich immer nur gesagt, was halt auch geht, was ein Ersatz ist für Fingerpunkte, ist Handgelenk drücken oder reiben oder festhalten. Das kann ja auch schon reichen in der Öffentlichkeit, dass man einfach sein Handgelenk festhält. Meine Erfahrung ist, mit den Fingerpunkten also ich habe eine stärkere Wirkung und ich finde, man kann das wirklich gut unterm Tisch machen, im Bus, was auch immer. Und das kann man jetzt hier ja sehen. Es ist so der berühmte rechts außen nagelfalz Ich hoffe, das kommt rüber. Also nicht irgendwo, sondern beim Nagelfalz unten rechts. Das kann man einmal halten, mehrere Sekunden. Ich würde es mal pro Nagelfalz, wenn ich jetzt nur halten will, mindestens so sechs, sieben Sekunden drücken. Und wenn ich klopfe, dann würde ich auch sechs, sieben Mal drauf trommeln. Und das mache ich für alle Finger. Ich habe das schon gesehen, ohne den Ringfinger, ähm, da wird oft ausgespart. Also es, man hat bestimmt auch jetzt keine schrecklichen Nebenwirkungen, wenn man ihn klopft, weil das habe ich bei anderen EFT-Gurus, wie zum Beispiel Silvia Hartmann, die nimmt den Fingerpunkt mit, äh, diesen jetzt den Ringfingerpunkt. Daher, pff, also es kann es auch alles nehmen, es ist nicht wichtig, den auszusparen. Das ist das eine, man kann die dann klopfen oder halten. Und das macht man dann einfach so lange, bis man Erleichterung spürt. Ja, man muss nicht mit sich sprechen dann, auch wenn ich dies, auch wenn ich jenes. Also man kann das im Stillen machen oder eigentlich geht es ja auch nur darum, das Gefühl präsent zu haben. Und wenn man dann in der Angst ist, dann hat man doch ja ein sehr präsentes Gefühl. Und dazu würde ich auf jeden Fall auch noch eine Atemtechnik nehmen. Und das heißt einfach bloß länger ausatmen als einatmen, ganz simpel. Und wenn man doch was sagen möchte oder mit sich selber sprechen möchte, finde ich auch, okay, dann sagt man halt, was ist. Oh, diese Angst, diese Angst, diese Angst, diese Angst, diese Übelkeit, bla bla bla. Oder was mir persönlich auch immer sehr geholfen hat, war der Satz, ich bin in Sicherheit. Ich bin in Sicherheit, es ist alles okay, ich bin in Sicherheit, es ist alles okay. Also da merke ich bei mir selber, wenn ich so mit mir spreche, da entspannt sich schon was. Aber noch viel besser finde ich, als die Fingerpunkte bei mir jetzt, sind drei Gesichtspunkte. Und zwar ist das die Kurzform. Es gibt auch so einen Kurz vor dem EFT, das nennt sich Faster EFT und diesen EFT-Guru, der heißt Robert Smith, der hat auch unendlich viele Videos von seinen Behandlungen und seinen Kursen auf YouTube, das habe ich auch rauf und runter geguckt. Mir hat Faster EFT auch immer sehr gefallen. Es gibt so, glaube ich, in der EFT-Community, obwohl ich fühle mich jetzt keiner so zugehörig, so die Haltung, ach ja, Robert Smith und was der da gemacht hat, ist alles nichts. Ich, wenn ich vor seinen Videos gesessen habe und mitgeklopft habe, das war ganz erstaunlich. Ich habe da immer was mitgenommen und mir gefällt die Kurzform auch sehr gut. Und die geht einfach so, Auge innen, Auge außen, unterm Auge, auf dem Schlüsselbein ein bisschen trommeln, am Ende nochmal das Handgelenk drücken, tief einatmen, ausatmen, Peace sagen und das war's. Und das kann man eigentlich auch sehr versteckt machen. Man kann sie auch so durchs Gesicht reiben. Ansonsten ist jede Art von Selbstberührung immer eine Art Beruhigung für den Körper. Also sich selbst berühren führt zur Beruhigung. Also EFT ist auch eine prima Selbstberuhigung. Ich meine, deswegen werden wir ja vielleicht so gerne angefasst oder entstehen diese Kuschelkurse oder was weiß ich. Aber der Körperkontakt ist ja einfach beruhigend fürs Nervensystem. Und natürlich kann man das dann auch mit sich selber machen. Und das ist auch noch einfach die Wirkung von eft dieses hohe Maß an Selbstberuhigung, weil man sich selbst berührt. Shit, ich habe gedacht, mein Video wird nur fünf Minuten lang, jetzt bin ich schon fast bei zehn. Also so viel zu den Kurzformen, EFT in der Öffentlichkeit anwenden, wenn man dabei nicht gesehen werden will. Also mir persönlich ist das total Wumpe natürlich mittlerweile, denke ich. Ich stehe überall und klopfe, wenn mir danach ist. Ich habe es aber mal bei so einer Reise, wo ich mit so einer Reisegruppe unterwegs war in Israel, ähm, da war mir das doch schon recht unangenehm und da war ich echt zehn Tage unter Strom. Da habe ich wirklich auch diese Kurzform genommen, immer so heimlich für mich vorne im Bus. Und ja, das hat mir sehr geholfen, so diese Zeit irgendwie zu überleben. Shalim shalom daher, probier doch mal aus, wenn du Fragen hast, schreib mir in die Kommentare. Ach, apropos Fragen, wenn ihr spezifisch für euer persönliches Problem, was auch immer jetzt rund um EFT, aber jetzt hier geht es mir erstmal so um Angst, Panikstörung, Agoraphobie. Mach doch Vorschläge. Ich gehe darauf ein, wenn ich denke, da fällt mir was Gutes zu ein und mache dazu ein Video. Also ich freue mich über Feedback, Likes, Abonnenten natürlich und teilt das. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.